Ähm, du bist jetzt schon seit November 2013 bei uns unter Vertrag. Was hat dich dazu gebracht, weiter mit PistenBulli zusammenzuarbeiten? Ja, ähm, ja also es hat vor den letzten Olympischen Spielen angefangen, die Zusammenarbeit. Ähm, es war auch meiner Meinung nach sehr erfolgreich, also es passt thematisch sehr, sehr gut. Äh, PistenBulli ist ja auch Partner vom Verband, äh, vom Deutschen Skiverband, auch von der FIS ähm, und ist einfach bei uns im Sport extrem wichtig, ähm, dass überhaupt die Kurse gebaut werden können. und ja, es ist auch toll, dass, dass man mit so Partnern dann, dann was für einen Nachwuchs machen kann, wie, wie das Pistenbully Kids Camp beispielsweise. Mhm. Okay. Ähm, du betreust ja ein Schikos Camp. Wie wichtig ist dir das Engagement den Kindern gegenüber? Ja, mit den Kindern ist es natürlich immer gut, gerade in so einer Jugendsportart, wenn man da was für einen Nachwuchs tun kann. Ähm, und es ist, es ist immer wieder schön zu sehen, zum einen, wie schnell die Kinder das lernen, äh, zu lernen und vor allem mit mhm. welcher Begeisterung sie dabei sind. Also wir haben das gemacht und mussten die Kids dann eigentlich nachmittags um vier ähm, dazu zwingen, aufzuhören, weil die einfach immer weiterfahren wollten. Von dem her ist das einfach schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und mit welchem Eifer die da dabei sind. Okay. Ähm, wie sieht dein Tagsfremd bei einem Trainingslager aus? Das kommt natürlich sehr darauf an, ähm, in welcher phase wir uns befinden wenn es davon ausgeht dass wir sind auf dem gletscher ähm, zum training dann ist natürlich sehr früh sehr früh aufstehend angesagt weil wir eigentlich mit dem sonnenaufgang anfangen anfang zu fahren mhm. äh, um die guten bedingungen mitzunehmen sind dann so drei, vier stunden draußen auf schnee äh, fahren da einfach unser programm dann ist nachmittag essen äh, bis ruhig angesagt und dann machen wir in der regel eine zweite einheit äh, wo wir nur Krafttraining machen, Ausdauertraining, Stabilisation, so eineinhalb Stunden. Mhm. Ähm, dann kommt noch Physiotherapie dazu, also dass uns die Physios für den nächsten Tag äh, entsprechend wieder herrichten, dass wir am nächsten Tag wieder gut regeneriert sind und da auch wieder Gas geben können. Ähm, und dann ist noch ähm, Videoanalyse mit den Trainer, wo man einfach das, was man am Tag macht hat, nochmal analysiert, bespricht, äh, versucht verschiedene Dinge zu optimieren. Und dann nach dem Abendessen ist eigentlich ja. Zeit so freien Verfügung, sage ich mal, da wo man entweder Karten spielen oder Playstation oder einfach nur Fernseh schauen, wenn okay. man mal sehr Ruhe haben will. <lacht> ähm, achtest du als Sportler auf deine Ernährung? In Jahr auf ja, da achte ich schon seit jetzt zwei oder drei Jahren sehr drauf, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut mir das tut, quasi, zum, also körperlich und auch von, von der Leistungsfähigkeit einfach her. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen strikten Plan habe, was ich wann zu essen habe, aber ich habe einfach gewisse Strategien, in welchem Training ich was esse, und zu welchem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich einfach sehr bewusst, also ich weiß, auf welche Produkte gut sind, welche schlecht sind. Ich verzichte zum Beispiel fast komplett auf Weizenprodukte einfach, man mhm. isst sehr viele Dinkelprodukte. Und dann am Wettkampftag selber habe ich natürlich einen sehr strukturierten Plan einfach, dass ich zur richtigen Zeit oder die Nährstoffe eben verdaut habe, dass ich weiß, wann ich wie viel zu essen habe. Und da ist es eigentlich strukturiert immer, immer das Gleiche, damit ich mich darauf einfach verlassen kann und weiß, wie reagiert mein Körper drauf und, und dass ich auch entsprechend fit bin dann. Okay. Äh, was bedeutet Olympia für dich? Ja, Olympische Spiele sind... Ähm, immer was, was sehr, sehr Großes ist, einfach äh, medial, auch, auch vom Drumherum ist es ganz anders organisiert, einfach weil so viele Sportler da sind, dass, dass das Event selber an sich so groß ist. Ähm, und was, was ich am coolsten finde, ist, dass man, dass man sehr, sehr stark merkt, wie gerade hier in der Region, wie viele Leute da wirklich hinter einem stehen. Das tun die sicher auch die mhm. anderen Jahre genauso, aber da merkten es doch sehr und das ist das, was mir 2014 14 sehr sehr beeindruckt hat und ähm, wir haben ja auch ein gutes Gefühl gibt, wie viel wenn man merkt, wie viele Leute hinter einem stehen mhm. und auch die Daumen drücken. Okay, äh, wie bereitest du dich in der kurzen Zeit für Olympia vor? Ja, also die, die Phase direkt vor den Olympischen Spiele, ähm, wenn es von der letzten Woche ausgeht, ist eigentlich mehr so, dass da eigentlich hauptsächlich organisiert wird, was <lacht> was nur zu tun ist, weil das immer mit, mit dem Gepäck relativ aufwendig ist, dass das dahin kommt, ähm, mit der kompletten Olympiamannschaft ähm, und dann, ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf Schnee gehen werden, das kommt darauf an, wie früh wir rüberfliegen, das weiß ich mhm. noch gar nicht. Ähm, oder mich dann auch nochmal körperlich einfach darauf vorbereiten, okay. die eine oder andere Trainingseinheit machen, aber ansonsten nichts so Spezielles. Okay. Äh, wie gehst du mit Druck um? Ja, Druck ist natürlich immer, ob man sich selber macht oder nicht. Also, Natürlich weiß ich, was eben vom Verband erwartet wird, was auch meine eigene Anspruchshaltung ist, mhm. aber wir sind jetzt da im Team nicht so unterwegs, dass mein Trainer permanent hinter mir steht und sagt, weh, du verkackst das quasi. <lacht> ähm, sondern wir wissen alle, was die Ziele sind, wo es hingeht, aber das bringt mir nichts und auch die anderen nichts, okay. wenn ich da am Start stehe ja. und, und groß Druck fühle. Ich versuche meine Leistung zu bringen. Und wenn ich das schaffe, dass ich das, die Leistung abrufe ähm, oder meine beste Leistung abrufe, dann bin ich zufrieden, unabhängig davon, was rauskommt. Ähm, ja, und von dem her mache ich mir, sage mal, nicht so viel, so viel Druck, wie eigentlich drumherum da ist, weil es eigentlich meiner Meinung nach nichts bringt. Okay, ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, was sind deine langfristigen Ziele nach Olympia? Ja, das ist natürlich äh, schwierig, so weit immer im Voraus zu planen. Es ähm, kommt natürlich darauf an, wie es körperlich bei mir aussieht, auch von der Leistung her. Es ist so, dass auch der Verband immer in so vier Jahreszyklen zwischen den Spielen plant. Ähm, von dem her muss man da schauen, was sich an dem Sport tut. Aber klar, in, äh, übernächstes Jahr sind dann wieder Weltmeisterschaften in den USA. Das ist natürlich auch nochmal ein Ziel für mich. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, nochmal ein Jahr einfach weiterzumachen, weil mir der Sport nach wie vor sehr viel Spaß macht und sehr viel gibt. Und ähm, von dem her ist das, sind das so die weiteren Ziele. Okay, gut.